im schlündertiefen tiefen Hölle. Wir sind heute nicht bei Nacht unterwegs. Wir sind tatsächlich tagsüber unterwegs. Nur hier sind wir, an einem Ort der Matrix, das ist so dermaßen zu ist. Wir sind hier gerade in einem kleinen Bauernhäuschen. Und, äh, <lacht> Mit dabei ist meine Freundin, Josie, wurde 2 k 18 18 meine ich. Das sind ist wieder gebetrage und äh, ich zu hause zuhause. <lacht> so, äh, Until someone says that you're coming by Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. a big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Then if we do, then if we don't, then if we give in, what we want. And I always. Das ist ja dumm geworden. Und sieht. Nee. Das ist so und das bleibt noch zu. Hier war wahrscheinlich der Schlafraum für den Hund, oder Hundehütte, keine Ahnung, wie man das jetzt bezeichnet. Hanger, Tier, nee. Zwinger. Tier Genau, der Tierzwinger. Und zu so guter Letzt kann ich hier das Mal wieder zeigen, es verfolgt mich. Kinder, es verfolgt mich einfach nur. Es verfolgt mich. Es ist einfach nur das Krasseste überhaupt. Die gesamten Poren, dass du mich verfolgen. <lacht> besser ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. <lacht> so, ich sagte mal, bye bye. Und schenkt mir ein Abo. Schenkt mir ein Abo, das ist ganz wichtig. Komm, wir ziehen alles einzeln mit Schon vergessen? Ja, ja. Nicht, ja, ja. Oh, die Kamera dreht sich. Was ist denn heute mit dem